Jetzt schon. ja also der Manuel Hafner der hat so viel Erfolg jetzt mit seinem Tor und jetzt ich muss ehrlich zugeben ich bin ein bisschen neidig weil er kann natürlich wesentlich viel und es gefällt so vielen Menschen auf Facebook so gut deswegen habe ich mir gedacht ich zeige jetzt auch her was ich kann warum hast du so viel Frauen eigentlich auch ja, das ist deswegen, ich bin ja nicht so bekannt und das gefällt mir. Deswegen habe ich die Heizung hier in der Pension. Kann ich mir leider nicht leisten aufzudrehen und das ist noch ein bisschen frisch. Also, ich wollte sagen, ich zeige jetzt, was ich kann. Und zwar, das ist das C. Man sieht nichts. Und wieso sieht Du das musst das fast cello. Da, schau, da, das C. Ja. Okay. Also da oben ist das C. Ja. Das zeige ich euch jetzt am Cello auch. Es ist nicht dieses, auch nicht dieses, auch nicht dieses, ja, das weiß und auch nicht dieses, sondern dieses. Und damit auch die unmusikalischen Menschen irgendwas davon haben, man das zum leichter Merken ist das C. So, morgen werde ich wieder so einen Kurs machen. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit so beliebt werde auf Facebook wie der Manuel Hartner. Danke Freunde, äh, tut's liken, subscriben, äh, die Glocke, also das ist ja YouTube, okay, passt schon, danke. Das ist so Hallo, also gestern mein Video, das war ein durchschlagender Erfolg, deswegen habe ich gedacht, ich mache heute einen neuen Ton. Also nur zur Wiederholung, gestern war das C und heute ist der nächste Ton. Alle bereit? Warum hast du eigentlich heute gar Kopf auf? Ja, nach dem Erfolg von gestern, jetzt habe ich mir schon ein bisschen auf Stufe 1 drehen können. Ah, Frostschutz. Frust, ja, genau. Okay, also heute ist das G dran. Das G. Also da ist. Sie erst ja, ich zuerst Naja, ich meine, ein neues <lacht> Plan haben wir jetzt nicht leisten können. Haben wir doch okay, also Riesen. sehr erfolgreich gewesen. Okay, okay, das G. Es ist dieses G. ist nicht dieses. Auch nicht dieses. Auch nicht dieses das geht. Und für die nicht musikalischen Menschen habe ich noch eine kleine Merkhilfe. Das geht. Wie gehen? So, Das ist ja Stampfen Danke, bis zum nächsten Mal.